Gekommen. Mein Name ist Chris Baylor und ich zeige euch heute zusammen mit movie oder für Movie, wie man Webinar in Zoom macht. Für das habt ihr entsprechend hoffentlich schon den aktuelle Account bei Zoom gelöst, weil für das Buch der bezahlte Version. So, loggt euch bei Zoom ein, geht da links auf Webinar und klickt da auf Webinar planen. Zum Leben eine neue Seite. Ihr könnt das Webinar benennen, wie ihr der Beschreibung abgeben, plus dementsprechend Zeit wählen. Denkt daran, da ist US-amerikanische Zeitform. Wenn wir jetzt den starten, gerade machen, wir 39, sagen, das Ganze geht hoffentlich nicht länger wie 30 Minuten, wählt natürlich eure Zeitzone aus. Könnt angeben, wenn das wiederkehrendes Meeting, sprich an diesem Tag, täglich, wöchentlich, wie auch immer. Es wird automatisch dann wieder verwendet. Warum? Zoom macht den sogenannte Room. Der Room bekommt den ID und es bekommt dementsprechend den Room, je nachdem auch ein Passwort. Das müsst ihr nicht setzen. Ähm, der Link ist ziemlich unique, sprich nicht jeder wird einfach können nachstellen, aber ich empfehle es mal in dem Fall eigentlich, ein Kennwort anzugeben. Ihr könnt dort unter dem Moderator, Video und Diskussionsteilnehmer an- und ausschalten. Wichtig ist, dass ihr wisst, Diskussionsteilnehmer brauchen einen registrierten Account. Alle anderen sind Zuschauer und Zuschauer können nicht auf Video eigentlich umschalten. Ich lade das jetzt in beiden Fällen mal aus und würde euch aber schwer empfehlen, ähm, da auf Computer Audio zu stellen, weil weniger Auswahl führt zu weniger Fällen. Und ähm, ich habe ein anderes Tutorial gemacht, wo ja drinnen erklärt wird, wie es Computer Audio dann einstellen. Da unten könnt ihr aktivieren oder deaktivieren, was ihr gerne wollt. Fragen und Antworten ist quasi für den Chat. Übungssitzung ist, dass man vorher kann testen kann. Man kann einschränken, dass nur berechtigte Nutzer sich anmelden können. Für das müssen sich bei Zoom registrieren. Und, ähm, die anderen zwei Sachen sind jetzt gerade nicht so relevant, außer die, wenn Sie aufzeichnen. Wir klicken hier auf Planen und dementsprechend wird das Webinar eigentlich aufgesetzt. Wir müssen da einen Moment warten und dann können wir gerade starten. So, die Übersichtsseite von Zoom ist wieder geladen. Kurz zu euch: Ihr Ihr seht dort Webinar-ID mit Bindestrich. Ihr seht Sie aber oben immer im Prinzip im Browser auch nochmal ohne Bindestrich. Äh, merkt euch einfach, dass ihr die mit oder ohne unter Umständen brauchen Zum Starten des Webinars wechseln wir auf die desktop applikation die ihr schon vorher installiert habt, und rufen die auf. Ihr seid in der Regel im Home, könnt ihr eigentlich neue Webinar, äh, also neue Sachen planen, Der Bildschirm ist schon freigegeben, ihr seht ja, das aktuelle Webinar ist um, Das werden wir starten, damit die anderen nämlich auch können teilnehmen können. Für das geht jetzt da das Fenster auf, wo die Verbindung wird aufbauen und meine Konfiguration im Prinzip wird laden. Im Hintergrund mache ich mich natürlich bereit und werde an einem Meeting oder an dem ganzen teilnehmen. Nimm dafür mein Smartphone zur Hilfe und tue da den meeting geschwind aufrufen. Ihr werdet jetzt gefragt, wie ihr deine Wir sagen natürlich, da mit Computer-Audio beitreten, wie das das wir testet Funktioniert, habe ich im anderen Tutorial schon gezeigt. Das heißt jetzt, wir verwenden das Computer Audio. Es ähm, startet. Wir können das Video starten. Geht in meinem Fall jetzt leider nicht, weil ich überhaupt schon über die Kamera aufnehmen Aber ihr könnt im Hintergrund mein Smartphone fangen, da rede. Ich dort dementsprechend aus Video abschalten. Zum kurzen zu zeigen, ähm, ich starte schnell das Video. Ihr seht, dass die Kamera zu meiner Rechten aufnehmen kann. Ähm, das ist aber nicht meine Frontkamera, deswegen deaktiviere ich es, damit ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht da unter den Teilnehmerinnen, es hat ein Diskussionsteilnehmer, es sind diejenigen, die registriert sind, es hat aber genau die Zuschauer. Damit die Zuschauer überhaupt reden können, muss man ihnen Reden-Erlaubnis geben. Und dann nimmt es im Prinzip auf, oder sie könnten dann überhaupt aufnehmen, und ähm, wird dann der Teilnehmer, die Stummschaltung mit haben. ich mache das mal kurz. Mein Smartphone nimmt im Prinzip auf und mein Sound, ihr seht oben, es spricht Chris Bale, dadurch, dass mein Sound deaktiviert ist, werdet ihr jetzt nichts hören. Ich kann das Ganze aber auch wieder stumm schalten. Sprich, ähm, wenn einer etwas möchte sagen, muss er das im Prinzip melden. Ich kann das im Prinzip auch angeben, indem er die Hand da Ihr seht da Zuschauer läuft der Hand und da wird das signalisiert. Er kann sie auch wieder abnehmen. Das ist vor allem für kleine Fragen, wo es Ja oder Nein weißt, dafür ist dafür, was dagegen sehr sinnvoll ist. Ähm, so habt ihr eigentlich eine möglichst gute Art und Weise, wie ihr ohne Unterbrechung das ganze Thema könnt durchführen könnt. So, das mit den Diskussionsteilnehmern und den Zuschauern ist übrigens auch denn der grösste Unterschied zwischen einem normalen ähm, Video-Meeting und eben einem Webinar. Durch das könnt ihr nämlich etwas mehr Distanz wahren und noch viel grössere Sachen durchführen. Ähm, fürs Webinar möchte ich natürlich zeigen, wie könnt ihr damit umgehen dass ihr nämlich äh, die Präsentation könnt zeigen die ihr möchtet machen, weil es wird entweder das Video natürlich auf dem Bildschirm von euch einblendet oder dementsprechend eure Präsentation. Für das müsst ihr da unten nämlich die Liste beachten. Ihr könnt nämlich euren Bildschirm freigeben. da ist die Frage, wer kann Bildschirm freigeben? Also alle Diskussionsteilnehmer oder nur der Host empfehlen, nur den Host. Und wer kann die Freistellung bestarten, Eben auch nur den Host. Wir geben mal den Bildschirm frei und werde gefragt, was wir denn genau machen möchten. Ich hier jetzt mal sagen, Bildschirm 2 und der Teil und ihr seht genau, alle anderen werden sehen, was da auf dem Bildschirm ist. Wenn ich natürlich eine Präsentation habe und die möchte ich starten, kann ich das einfach in dem Fall so machen. Ihr seht, dass in meinem Fall wird der Präsentationsmodus verwendet, wenn ich nämlich zwei Bildschirme einsetzen könnt ihr jetzt sogar auswählen, okay, ich möchte gerne, dass mein Präsentationsmodus, wo meine nächste Folie, Notizen sichtbar sind, gezeigt wird, sondern eben meinen anderen Bildschirm. Für das könnt ihr nämlich auswählen, ihr wendet auf den Bildschirm 2 gehen und ihr werdet dann jeweils auf dem anderen Bildschirm sehen, dass der Teil, der geshared wird, hat einen kleinen grünen Rahmen. Drum. Der Vorteil dafür ist, ihr könnt jetzt auf dem Bildschirm, wo man nichts sieht, nämlich noch euren Präsentationsmodus etwas kleiner machen und parallel dazu ähm, parallel dazu nämlich noch die Übersicht vom Zoom aufmachen. Ich zeige euch das schnell, indem ich wieder zurück auf meinen anderen Bildschirm. Ihr seht jetzt auch den Präsentationsmodus mit der aktuellen Folie. Plus ich kann daneben eigentlich meine Sitzung ähm, aufmachen. Ähm, meine so kann ich meine Meeting-Informationen aufmachen, falls irgendjemand noch eine neue Frage hat und welches Webinar das es ist, sehe ich das, plus ihr seht da aber eigentlich noch die Möglichkeit, nämlich Zuschauer und Teilnehmer dann eben aufzumachen, sodass sie alle Informationen schön auf einen Blick haben, um eben je nachdem individuell auf das Thema einzugehen. Weil ihr könnt das da nämlich sehen, sobald die Person, wo im Zoom drinnen ist, wieder die Hand hebt, sehen wir das da drinnen so dass ihr eigentlich auf das könnt reagieren Alles andere wäre nämlich nicht so optimal, weil mit einem Bildschirm kann das unter Umständen schwierig werden, auch da könnt ihr ein bisschen teilen und nur ein Fenster freigeben. Aber so habt ihr eigentlich die optimale Ausgangslage mit zwei Bildschirmen. Ich wechsle wieder auf den anderen Bildschirm, weil die schwierige Frage ist, wie präsentiere ich? Jetzt natürlich, in meinem Fall, seht nur das Screen. Um, wo läuft, ihr könnt auch mit dem Maus auf das Screen überfahren ihr solltet sie jetzt eigentlich da sehen, beziehungsweise ich kann sie entsprechend auch highlighten um, aber ich wechsle mal die Folie zum nächsten Satz. Ihr seht hier einen schwarzen Kasten. Das ist nicht nur ein schwarzer Kasten, das ist ein Video. Sprich, wenn ihr Videos vom Computer integriert und ich empfehle euch die auf dem Computer zu speichern und eben nicht per online zu nehmen, weil ihr eure Verbindung zu fest belastet, könnt ihr da draufklicken und das Video wird abgespielt. Ähm, in dem Fall ich muss das Sound ein bisschen cool. lüten machen. Endlich habe ich von arbeiten. Aber... Oh, oh. Jetzt ist es natürlich so, der Sound wird im Prinzip vom Videomonitor, sage ich, vom, vom, von der Boxe, von eurem ähm, ausgeben oder von eurem Computer und entsprechend muss das über das Mikrofon können, aufgenommen werden Das ist der einfachste und schnellste Weg, ohne jetzt den In- und Output zu ändern. Ihr habt natürlich einen Qualitätsverlust, aber der sollte eigentlich okay. crazy sein. Gerade wenn ihr noch die Möglichkeit möchtet, dazu noch irgendwelche Inputs zu geben, ist es eben besser, wenn ihr quasi den Weg nimmt, dass es über den Lautsprecher rauskommt. So, euch Webinar wäre fertig und ihr möchtet den Bildschirm nicht stoppen, sondern euch wieder voll im Fokus haben, dann die Freigabe wegnehmen und im Prinzip wieder das Video starten lassen. und dadurch können die Teilnehmer euch wieder sehen. Sind ihr komplett fertig mit dem Ganzen, könnt ihr das Meeting beenden machen. Habt ihr jetzt ein Teil, wo ihr, wenn ihr am Anfang nicht konfiguriert habt, dass es standardmässig speichern soll, wo ihr möchtet, aufnehmen dann denkt bitte daran, das im Vorhinein zu machen, dass ihr sage hey, ihr möchtet eigentlich den Teil, wo ihr jetzt gerade erzählt, aufnehmen und sobald sie fertig sind, könnt ihr das fertig machen. Im Hintergrund wird sobald das Meeting beendet ist, das Ganze gerendert und bei euch auf eurem Zoom-Ordner abgespeichert und ihr findet dann eigentlich alle Informationen. Ich beende das Meeting für alle. In dem Moment, wo es da drinnen fertig ist und unter euren Meetings wird plötzlich dann hier das File aufgebaut, wo eine separate Audiodatei hat, eine m datei und eigentlich das MP4. Aus meiner Erfahrung heraus die Audiospur hat eine relativ schlechte Qualität, ich empfehle es aus dem MP4 eigentlich herauszurextrahieren. Das ist kurz zusammengefasst die Webinar-Version, sprich ihr könnt jetzt da wirklich im Gegensatz zu einem normalen Videomeeting ähm, ungestört ähm, das Ganze durchführen, müsst einfach irgendwie im Hintergrund darauf achten, ob äh, jemand chattet oder eine Frage hat. Ähm, da empfehle ich, wie gesagt, zwei Bildschirme. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich den Teilnehmer sagen, hey, sie soll die Sachen reinschreiben und wir werden in Pausen oder entsprechend am Ende vom Webinar auf die Themen eingehen. Danke vielmals fürs Zuschauen und Zulassen.